Um Klimaschutz geht es nicht nur im schottischen Glasgow, sondern auch im deutschen Ahrtal momentan. Nach der Flutkatastrophe im Juli müssen dort ja tausende Häuser wieder aufgebaut werden und das kann konventionell geschehen, es könnte aber auch eine Chance sein für mehr Klimaschutz. Endlich läuft der Brenner wieder. Wolfgang Worms ist Heizungsbauer, Experte für nachhaltige Energie. Er sorgt dafür, dass die Menschen an der Ahr es wieder warm haben, provisorisch. Dass viele weiter auf Gas und Öl setzen, ärgert ihn. Die Fachleute sagen aber alle, wir haben jetzt die Riesenchance, regenerative Energien hier einzusetzen, das A-Teil CO2-neutral zu bekommen. Und die Chance sollten wir eigentlich auch nutzen. Photovoltaik und Windenergie statt fossiler Energieträger. Der Physiker Urban Weber hat ein Konzept entwickelt, die Region klimaneutral zu machen. Und das in nur wenigen Jahren. Weil jetzt doch auch viel aufgebaut werden muss und man dadurch im Ateil die Möglichkeit hat, eine ganz andere Geschwindigkeit äh, im Aufbau zu erzielen, als vielleicht in anderen Landkreisen, wo man eine bestehende Struktur hat, die, die eher vielleicht langsam äh, umgestellt werden muss. Hier sind derzeit mehr als 1000 Häuser noch immer ohne funktionierende Heizung. Eine Riesenherausforderung für die Handwerker. Wichtig ist, dass wir jetzt ran müssen, weil hier an der A jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich muss hier sanieren, ich muss an der Ahr sanieren und wenn ich jetzt keine regenerative Energie einsetze, dann werde ich eben halt nachträglich mit CO2-Abgabe vielleicht sogar noch bestraft damit. Er ist sicher, auf lange Sicht dürfte sich der klimaneutrale Umbau rechnen und das Ahrtal vielleicht zur Vorbildregion werden. Heizkostenzähler sollen künftig nicht mehr vor Ort, sondern digital aus der Ferne abgelesen werden. Das sieht die neue Heizkostenverordnung vor, der der Bundesrat heute zugestimmt hat. Entsprechende Zähler sollen bis Ende 2026 nachgerüstet werden. Außerdem soll auch die Abrechnung transparenter werden. So sieht die Verordnung vor, dass die Abrechnung künftig monatlich erfolgen soll und ein Vergleich zu den vorherigen Jahren sowie zum allgemeinen Durchschnitt angegeben werden muss.